Wie kann ich in R fehlende Werte definieren? Zunächst mal lade ich dafür einen Beispieldatensatz in die Arbeitsumgebung und dann können wir uns den Datensatz kurz anschauen. Dann sehen wir, dass es hier eine Variable gibt mit dem Namen age und wir wollen jetzt einfach mal diesen Wert 118 hier als fehlenden Wert definieren in der Annahme, dass dort eine fehlerhafte Angabe gemacht wurde. Dafür muss man zunächst mal die Variable ansprechen, um die es hier geht. Das ist der Datensatz Data. So habe ich das hier ja beim Laden in meine Arbeitsumgebung genannt. Und innerhalb dieses Datensatzes Data wiederum die Variable age. Das wird mir hier ja schon angeboten. Innerhalb dieser Variable muss ich jetzt spezifizieren, welcher Wert als fehlender Wert definiert werden soll. Und das funktioniert mit der Indizierung in R, was über eckige Klammern eingegeben wird. Dafür gebe ich also eine eckige Klammer ein und sage dann wiederum, dass diese Variable, die in dem Datensatz Data enthalten ist, mit dem Namen Age den Wert 118 haben soll. Da muss man an das doppelte Gleichheitszeichen denken. Somit habe ich jetzt genau definiert, um welche Variable es sich handelt. Und mit den eckigen Klammern habe ich definiert, um welchen Wert innerhalb dieser Variable. Und jetzt kann ich sagen, dass dieser Wert auf einen fehlenden Wert gesetzt werden soll. Und dafür schreibe ich einfach Na. Also, dass dieser Wert als fehlender Wert definiert werden soll. Führen wir einmal aus. Und wenn ich dann wieder in den Datensatz reinschaue, dann sehe ich, dass hier oben nicht mehr 118 steht, sondern Na für Not Available. Soweit als ganz kurze Einführung in die Definition von fehlenden Werten in R.